Okay, hallo alle zusammen, die hier zum Abendmeditation gekommen sind. Hier auf unserer Leitlandseite. Wir werden heute über Gedanken sprechen und unser Thema wird Gedanken sein. Was ist, das ist so kurz gesagt, was ist eigentlich... Gedanken. Gedanken sind nur, je, jeder weiß, na, was ist das Gedanken sind. Ich habe was gedacht na, und dann habe ich auch solche Situationen angezogen. Gedanken sind bestimmte Programme. Programme, die wir selbst im Prinzip aktivieren. Und am Endeffekt, wir wissen nicht, wie wir die deaktivieren oder installieren. Stellen Sie mir vor, wir sind wie eine Computer. Ich würde sagen, Moment. Wir stellen Sie einfach vor, Ihre Kopf. Na, als äh, so bestimmte Computersystem. In diesem Computersystem äh, werden die Gedanken als äh, Programme einfach installiert. Und äh, diejenige, die, die diese Programme installiert hat, hat vergessen im Prinzip das, die Programme rauszulöschen, welche er nicht braucht. Und so ungefähr funktioniert das im energetischen Feld, wenn wir irgendwelche Gedanken haben, dass wir was, etwas nicht schaffen oder wir wollten das nicht im Leben haben. Ähm, wir haben das gesagt, äh, sozusagen nach oben, oder nicht nach oben. Wir haben das gesagt, in unsere energetischen Feld, unser Computersystem oder unser Kopf, unser Gehirn hat das Programm gefangen. Ihr weiß nicht, ob das Programm schlecht ist oder gut ist, ob das jetzt Programm verändert man schon wollte oder was eigentlich mit Programm zu tun hat, der Computer nimmt das einfach ne, und das System fängt an zu arbeiten. Und das wird dieses bestimmte Programm ähm, im Prinzip immer wieder an, an diese Computer hochgefahren, ohne dass wir bemerken. Das ist das Schlimmste daran? Und wenn Sie irgendwann in Ihrem Leben gesagt haben, also schlimme Sachen, ich will was hm, weiß ich nicht, ich will was nicht haben, na, weil das mir einfach meine Figur kaputt macht. Ne? Oder ich will bestimmte Sachen nicht oder ich habe Angst, das was zu tun. Oder noch etwas, jeder hat bestimmte eigene Programme und viele. Und es ist sehr schwierig, das wieder zu erinnern. Was haben wir eigentlich in unsere Kopf geworfen, weil wir werfen jede Sekunde. So sind wir wie dass man diese Programme äh, rausbringt. Einfach gibt es einfache Methode, das ist aktive Meditation. Aktive Meditation zieht dafür da, dass wir bestimmte, bestimmte energetische Felder zuschauen können, ohne dass wir unsere Logik sozusagen anschalten. Sie wissen, dass Situationen, Sie haben was gesagt, vergessen, denken, ja, es ist dann vergessen gegangen, aber es wiederholt sich immer wieder. Sie wissen auch ähm, Situationen, wo Sie sind, um, ja, Sie machen schon sehr viel, Sie haben schon im physisches Leben, sehr viel gemacht und sie wollte bestimmt was erreichen und sie können das nicht erreichen, egal was sie machen. Ob das jetzt Geburt von den Kindern sind, ob das jetzt bestimmte Arbeit ist, ob das jetzt äh, bestimmte andere Probleme sind, das ist absolut egal. Das ist die Perverse da dran. Entschuldigen, das ist äh, unser Kopf, also das ist ein Computer. Es ist völlig egal, welche Programm er bearbeitet. Er einfach macht immer wieder. Und äh, okay, sagen Sie bitte Ihrem Umgebung, dass die so ist, ein bisschen in Ruhe lassen. Schaffen Sie ein bisschen ruhiger Platz. Schaffen Sie äh, selbst. Ruhe im Inneren setzen Sie bitte gerade wir werden jetzt dieses Programm bestimmte Programm einfach rausholen. Ihre Aufgabe ist, Sie sollen ein bestimmte Problem jetzt vorstellen, sich vorstellen, wo Sie wirklich Schwierigkeiten haben und Sie haben alles Mögliche versucht. Das Problem wird nicht gelöst. Und bitte nehmen Sie nur ein Problem, damit Sie auch Wirkung von der Meditation merken, damit Sie auch spüren, aha, es ist etwas weggegangen. Okay, setzen Sie bitte gerade. Schließen Sie bitte Ihre Augen.